dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo ihr alle, die ihr da seid am anderen Ende der Leitung. Willkommen zur Folge Nummer 40, Quaranta, wie der Italiener sagt, der philosophischen Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Zum 40. Mal wiederholt sich diese Folge nunmehr und wie es scheint, ist kein Ende abzusehen. Wir befinden uns immer noch auf der guten Mitte dieser Beitragsauflistung bis zu Folge 300 und wieso schaue ich da jetzt nicht nach? 350 geht die Angelegenheit und äh, das heißt umgerechnet bei der Nummer 200 handelt es sich um geteilt durch 50 sind sieben Teile und 200 geteilt durch 50 ist vier Teile also 4 Siebtel, 4 Achtel wäre die Hälfte, 4 Siebtel etwas weniger als die Hälfte geschafft und äh, Folge Nummer 40, das heißt die Spekulation in einer früheren Folge, dass äh, ich hier bei Folge 70 lande, ist gar nicht so abwegig und damit das nicht so ist, bleibt, werde ich sofort beginnen, und zwar mit der Nummer 199, Viktor Kraft, das hier ist hier ein Mitglied des Wiener Kreis. Kreises, möchte man sprechen, Weltbegriff und Erkenntnisbegriff aus dem Jahre 1912, dort heißt es, die Erkenntnis erschafft erst den Gegenstand. In ihr entsteht er erst als eine Begriffsbildung zur Logisierung des sinnlich Gegebenen. Und jetzt stelle ich gerade fest, jetzt in dem Moment, dass ich das falsche Werkzeug habe. Wie so oft, schaut täuschend ähnlich aus, aber ist es nicht so. Das, so... Also, von Anfang an, die Erkenntnis erschafft erst den Gegenstand. Das ist natürlich äh, so etwas rhythmig, oder nicht ganz korrekt, wenn man so sagen will, weil von Erkenntnis ist erst einmal äh, gar keine Rede und wenn dann eine Erkenntnis erst den Gegenstand schafft, dann äh, was soll das für eine Erkenntnis sein? Da habe ich ja schon eine Erkenntnis und die erschafft erst den Gegenstand. Der Gegenstand wird erschaffen, so viel ist richtig, aber dabei handelt es sich um keine Erkenntnis. Es soll Erkenntnis zustande kommen, aber so, so weit sind wir noch lange nicht und auch die Kollegen vom Wiener Kreis, die sind da viel zu nassforsch mit dabei, um von Erkenntnis zu sprechen. Das ist alles nichts als Willkür und äh, unbegründete Behauptungen. Dann eine Begriffsbildung zur Logisierung des sinnlich Gegebenen, dem kann ich auch zustimmen. Das sinnlich Gegebene, das sogenannte sinnlich Gegebene, das ist nicht gegeben und das wird erst geschaffen. Hier tritt wieder Paragraph 1 in Kraft aus dem sinnlich Gegebenen, aus dem Material, aus dem x im unbekannten X wird ein Gegenstand geschaffen. Es wird vergegenständlicht, verdinglicht, um, für, um äh, als etwas greifbar zu sein. Und zu diesem Zweck äh, erfüllt die Sprache die Funktion so zu tun, als ob äh, man es mit dem sogenannten Gegebenen äh, zu tun hätte. Und zwar deswegen, weil es im Grunde genommen, aufgrund dessen, auf was man es abgesehen hat, der Nutzen und Zweck, der, das Interesse, das verfolgt wird, ist das gar nicht so erkenntnismäßig erforderlich, dass man da genau äh, den Nagel auf den Kopf trifft. Äh, Hauptsache, es weiß jeder, was gemeint ist, und äh, es wird erreicht, was man will. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Und das jetzt mit Erkenntnis zu verwechseln, das hat zu all diesen Missverständnissen geführt und Irrtümern und Schwachsinnigkeiten, äh, die als Wissen und als allgemeingültige Wahrheit da gehandelt wurden, äh, als objektive Erkenntnis. Das alles hat seinen Grund, genau hier an der Wiege äh, sozusagen des Verstandes, äh, dass ein äh, ein irrationales Material kann man gar nicht sagen, weil irrational ist ja schon wieder eine Bewertung, ein Urteil. Äh, ganz voraussetzungsfrei müsste es äh, sich dabei um ein äh, phänomenales Irgendetwas handeln, ungeformtes Irgendetwas, äh, das äh, mit der... Bezeichnung, mathematischen Bezeichnung X als unbekannte, vielleicht noch die griffigste oder die treffendsten äh, gemachte Beurteilung ist. Aber wie gesagt, von Erkenntnis ist noch da noch lange nicht die Rede, äh, das ist nur an nur Missverständnisse schaffen, so, so etwas und wenn dann von hier, von ein, ein, ein, so so ein sogenannten Erkenntnis dann bloß noch abgeleitet wird, dann äh, ist das letztlich zu nichts anderem gut als äh, irgendwelche, als Bauernfängerei im Grunde genommen, irgendwelche äh, Einfallspinsel äh, oder einfache Gemüter dazu, zur Zustimmung zu gewinnen, Glaubwürdigkeit zu erschleichen, was anderes ist das. Gut, und jetzt, äh, jetzt erst sind wir bei dieser siebtel Nummer 200, Wilhelm Mackensen, der als früher Abstraktionstheoretiker, wie gesagt, schon äh, in Erscheinung getreten ist mit äh, eine Erweiterung des Abstraktionsbegriffs vom Absehen auf ein, ein Ignorieren und eine Gleichgültigkeit, die heute so aktuell ist wie eh und je, könnte man fast sagen, dass die meisten Menschen heutzutage abstrahieren, ohne dass ihnen das klar ist indem ihnen einfach äh, vieles gleichgültig ist und die alles Mögliche ig ignorieren in dem Glauben, dass nur das, was sie sich da so in ihrem Bewusstsein vorstellen, das ist, worauf es ankommt, was wichtig ist und alles andere ist theoretisch oder unrealistisch und wie auch immer diese Bezeichnungen heißen, um äh, die Denkfaulheit zu entschuldigen. Äh, ich zitiere, wenn wir sagen, der Wind ist äh, die Ursache der Bewegung des Baumes, den ich sehe, so heißt das eigentlich, äh, was ich Wind nenne, ist das, äh, was ich Ursache nenne, von dem, was ich Bewegung nenne, dessen, was ich Baum nenne, das mit mir im in dem Verhältnis steht, dass ich Sehen nenne. Also ich hoffe, jetzt ist jedem klar, um was es hier geht und ein... Äh, bewusstseinsmäßiger Sprung auf ein höheres Niveau des geistigen Seins meines Publikums ist hiermit gewährleistet. Alles Namensgebung, der Nominalismus schlägt hier voll durch. Also Ursache wird genannt, dann Bewegung wird genannt, was ich sehe wird genannt. Und das alles miteinander, dann ist wieder eine Benennung. Und in dem Sinn lässt sich dann alles, was die Leute so denken, sehen und benennen, äh, gegenseitig äh, aufeinander zurückführen. Und es mag dann auch äh, widerspruchsfrei sein, ein solches, weil es sich ja um bloße Begriffe handelt, beziehungsweise bloße Begriffe, die dann in einer inzuchtmäßigen Logik gegeneinander abgerechnet werden. Aber der eigentliche Punkt, der Bezug auf die sogenannte Realität, der ist fraglich. Was das für einer sein soll, der, der in, in, dieser, in, in einer solchen Benennungsorgie, sage ich einmal, äh, ist das, äh, die vollkommen entsubjektiviert vonstatten geht, bleibt ein Interesse oder ein Wollen vollkommen außen vor, davon ist nicht die Regel. Und Und deswegen auch äh, spielt hier äh, die Macht keine Rolle. Aber genau das ist hier äh, die Macht des Subjekts, äh, ein, äh, den Wind als eine Ursache zu benennen und die Bewegung des Baumes äh, zu benennen, die darin besteht, dass man äh, den Wind benennt. Und was man Bewegung nennt, dann äh, es sich um eine Bewegung dessen handelt, was man Baum nennt und das wiederum in dem Verhältnis steht, was, was Sehen genannt wird. So schaut's aus, also genau so kann man alles, was irgendjemand von sich gibt an irgendwelchen Äußerungen, dann mit diesem Was ist hier alles genannt. Was wird hier alles genannt und in welchem Verhältnis steht dieses Genannte dann äh, zueinander. Und von Realität ist hier überhaupt keine Rede, weil die Frage der Realität hier gar keine Rolle spielt. Das sind alles nur Benennungen. Gut, soweit so gut. Und ein erneutes Mal kommt äh, Mackensen zu Wort, die Nummer 201, da heißt es, Hume brauchte nicht der scharfsinnigste Kopf zu sein, der er war, um durch die Betrachtungen, die Locke aufgestellt hatte, seine Zweifel über den Begriff der Kausalität geführt zu werden. Locke legt es seinem Leser so nahe, darauf zu kommen, dass es kaum zu begreifen ist, warum er nicht schon früher andere dadurch aus ihren dogmatischen Träumen geweckt hat. Es ist merkwürdig, dass erst ausdrücklich ein Mann aufstehen und die Philosophen durch den lauten Ausruf, es gibt keine Ursache, erschrecken und in Besorgnis setzen musste. Ehe sie ist der Mühe wert, eine nähere Untersuchung darüber anzustellen. Und genau in diesem, in diesem Sinn behaupte ich, es, gibt, es ist nichts gegeben. Äh, ist etwas ästhetischer, als äh, vielleicht auch logischer als die, als die These, es gibt keine Gegebenheit. Das wäre jetzt sogar kontraproduktiv. Aber es ist nichts gegeben, so schaut es aus und dass es keine Ursache gibt, dass äh, will jetzt dem äh, unbedarften Gemüt weniger in den Sinn kommen und äh, jemandem, der ein, ein, eine Bevölkerung zu regieren hat und der äh, unter Umständen Schuldige in einem Vergehen gegen die Gemeinschaft äh, zu bestrafen hat, da ist es natürlich... Äh, fatal, wenn äh, der Ursachebegriff äh, derart in Zweifel gezogen wird, also in dem Sinn, dass es keine Ursache gibt. Äh, zur Frage der Kausalität darf ich vielleicht auf die äh, Kategorienbesprechung Objektivität, die es hier auf dem Gleichsatzkanal schon gegeben hat und da ist ein sehr eingängiges Beispiel von äh, Emil Meyerson der anhand eines Menschen, der in der Früh der seinen Zug versäumt, äh, dann erläutert, was jetzt die Ursache ist dafür, dass er seinen Zug versäumt hat. Und es äh, stellt sich dann heraus, dass äh, diese Ursachen untereinander so verwickelt und verzweigt sind, dass sich unmöglich eine äh, genaue, eine äh, monokausale Reihe feststellen lässt, nach der von einem einzigen Punkt in gerader Linie dann ein Endpunkt äh, erreicht wird. Äh, gut, dieses aus den dogmatischen Träumen wecken, das muss man sich jetzt so vorstellen, äh, äh, wenn jemand hört, es gibt keine Ursache, dann ist äh, die erste Reaktion, das ist Unsinn. Das kann nicht sein. Ich aber sage euch hier, äh, handelt es sich um einen Traum. einem äh, Traum, äh, der, den das geistige Sein eines Menschen träumt. Ein dogmatischer in dem Sinn, dass äh, eben aufgrund eines Vorurteils da keine Zweifel zugelassen sind und es äh, ununtersucht bleibt. Es gibt keine Ursache, das ist Unsinn und das ist ein Basta-Beschreibung und genauso äh, wie jetzt Hume, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Hume selbst das so betrachtet hat, dass Locke ihn aus seinen dogmatischen Träumen, wie hat es bei Mill es äh, das geheißen, dass Hume ihn äh, geweckt hat aus dem decided slumber of, äh, na, slumber of decided decision, so war das. Und Kant äh, hat dann auch noch das wiederholt, dass ihn Hume eben aus in, in Bezug auf die Kausalität aus seinen äh, geweckt hat. Äh, die genaue Formulierung war aber so in der Art. Und äh, aus so einem Dornröschenschlaf, der in erkenntnistheoretischer Hinsicht schon seit 2000 Jahren äh, da abläuft, gilt es nun äh, mit einer, ist in der Tat eine kopernikanische Wende, zumindest so äh, in der Tragweite, nicht weniger als die, äh, die Kant da angeblich eingeläutet hat dass nichts gegeben ist in erkenntnistheoretisch-logischer Hinsicht. Und äh, erst wenn von dieser Voraussetzungslosigkeit in den Theorien ausgegangen wird, kann äh, dabei etwas Vernünftiges herauskommen, äh, hat aber äh, auch in der Vergangenheit schon äh, Leute gegeben, die sich äh, dazu bekannt haben, dass nichts gegeben ist, aber dann schwuppdiwupp, äh, so in der Art, wie, wir, äh, wie, das, äh, wie ich das äh, bei eben bei Kraft äh, angemerkt habe, schwuppdiwupp ist dann einfach die Erkenntnis, er schafft den Gegenstand oder solche Formulierungen. Äh, entstehen dann und das eigentliche Problem ist dann keines mehr. Weil letztlich ist die Sache nämlich die, dass es keine objektiv allgemeingültige Erkenntnis geben kann. Die ist unmöglich und das will niemand wahrhaben. Und auch wenn, wenn das vielen unter Umständen im Inneren klar ist, ist, sind die Hürden, um seine Umgebung da in, in, in deren Denken äh, zu überzeugen, dass es äh, keine Erkenntnis gibt, so hoch, dass das kaum jemand versucht. Also im Ak akademischen Bereich wäre das äh, gleichbedeutend mit einer Exkommunikation quasi aller anderen Kollegen. Und es bedarf da schon äh, solcher Charaktere wie etwa Nietzsche, der aber dann auch ausgestiegen ist aus dem akademischen Betrieb, um da eine solche äh, radikale Kritik äh, anzumelden. Schopenhauer, nicht anders, der ist auch nur als Außenseiter äh, da äh, tätig, äh, wenn er die Gedankenlosigkeit und die, die Universitätslehre als Kopfverderber da anprangert. Umso wertvoller sind dann äh, solche Arbeiten wie die von Mackensen aus der kurz vor der Jahrhundertwende, zum 19. Jahrhundert 1799. Wie gesagt, Objektivist, aber durch das, wie er arbeitet, seine Denkweise ist in vieler Hinsicht anregend, bis auf den heutigen Tag. Das sind dann so die Geschichten, weswegen Bücher nochmal aufgelegt werden, Einleitung und die Einleitung, die er da hat dann nichts Besseres zu tun, als äh, so ein Werk wieder in äh, die heutige objektivistische Denke hineinzureden, sodass äh, das, was eigentlich wertvoll ist, an der ganzen Angelegenheit wieder verwischt wird. Äh, es geht weiter mit der Nummer 202. Die Einseitigkeit des Empirikers und seine Halsstarrigkeit gegen den Kritizismus rührt vorzüglich daher, dass seine Seele in lauter Worte so eingeklemmt ist, dass sie nicht die geringste Bewegung machen kann, um eine neue Ansicht äh, zu gewinnen. Es ist zu hoffen, dass, wenn es glückt, diese Palisaden zu durchbrechen, ihr Geist seine ursprüngliche Freiheit fühlen und sich üben wird, sie gebrauchen zu, äh, zu lernen. Und das ist äh, bis auf den heutigen Tag zu hoffen. Diese, äh, diese Halsstarrigkeit und diese Palisaden, durch die die Seele einge eingeklemmt ist, äh, das sind die äh, vor entschiedenen oder von anderen definierten äh, Begriffe, die als äh, ein absolutes So und nicht anders zu verstehen sind. Es erklärt sich da, äh, daraus, dass, äh, Worte, dass Worten keine Interpretationsmöglichkeit äh, zugestanden wird. Dass es keinen Spielraum gibt, äh, etwas zu deuten. Dass die, die Bedeutung, die ein Wort jetzt ganz äh, persönlich für jemanden hat, für das Subjekt keine Rolle spielt, sondern es ist nur die Objektivität. Objektivistische Bedeutung äh, ist, so, ist sogar ein Hohn, dass davon äh, Bedeutung gesprochen wird, weil eine objektivistische Bedeutung gibt es nicht. Bedeutung ist immer subjektiv zu verstehen, weil sonst wäre, wie schon des Öfteren erwähnt, der Wissensbegriff äh, unnötig, den bräuchte es nicht, wenn es diese Differenz äh, nicht gäbe. Und jetzt lese ich das nochmal und äh, gehe davon aus, dass äh, diese Sätze jetzt äh, etwas anders verstanden werden, eine andere Bedeutung erhalten äh, für jeden meiner Zuhörer, Zuseher aus dem Jahre 2083. Die Einseitigkeit des Empirikers und seine Halsstarrigkeit gegen den Kritizismus des Empirikers, das habe ich noch vergessen, des Empirikers, das sind diese Empiriker typen diese auf Erfahrung abgerichteten äh, Wissenschaftler, die äh, davon ausgehen, äh, dass sich eine Sinneserfahrung benennen lässt mit Tatsächlichkeitsbeweis, also dass das, was sinnlich erfahren wird, sich eins zu eins umsetzen lässt in echtes, allgemeingültiges Wissen. Daher kommt es, weil sie davon so überzeugt sind, diese Hallstarrlichkeit gegen einen Zweifel, und ihre Begriffe in dieser Hinsicht so definiert sind, dass sie nicht die geringste Bewegung machen kann. Äh, aber ich wollte noch mal vorlesen. Die Einseitigkeit des Empirikers, äh, erfahre gerade, dass meine Zeit abgelaufen ist, das ging ja schwupps, da haben gerade mal drei Nummern geschafft, rührt äh, vorzüglich daher, dass seine Seele in lauter Worte so eingeklemmt ist, dass sie nicht die geringste Bewegung machen kann, um eine neue Ansicht zu gewinnen. Es ist zu hoffen, dass, wenn es glückt, diese Palisaden zu durchbrechen, ihr Geist eine ursprüngliche Freiheit fühlen und üben und äh, üben wird, sie gebrauchen zu lernen. So, jetzt ist mir gerade eingefallen, dass sich das vorzüglich als äh, Beschreibungstext äh, Erfolge eignet, aber ich denke mal, das wird der Beschreibungstext für äh, die Folge 21. Folge 21 darf ich jetzt schon ankündigen, wird es eine neue Untermalungsmucke geben. Damit jetzt 20 Folgen, denke ich, ist genug, immer denselben Parade im Unterbewusstsein mitzuhören. Aber das war's jetzt für dieses Mal. Peace und out. Out. <lacht> out.